Eine wichtige Rolle im Wahlprogramm der Linken spielt natürlich auch die Klimakrise. Eine der größten Krisen, der wir jemals ausgesetzt waren. Wir haben nur noch diese eine Legislatur Zeit, die Weichen richtig zu stellen, um alles dafür zu tun, dass wir die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen können. Die Linke will das konsequent, aber auch sozial gerecht erreichen. Dafür setzen wir vor allem auch klare und verbindliche Ziele und auch auf verbindliche Emissionsgrenzen. Wir wollen die Wirtschaft bis 2035 klimaneutral haben. Bis 2035 wollen wir auch 100% erneuerbare Energien. Und den Kohleausstieg, den muss man unbedingt vorziehen auf 2030. Acht Jahre später ist einfach acht Jahre viel zu spät. Wir wollen, dass man sich vor allem nicht freikaufen kann von diesen Maßnahmen. Wir glauben, dass es mit Anreizen und Freiwilligkeit einfach nicht mehr reicht. Es muss schneller gehen und das müssen alle mitmachen. Deswegen setzen wir auf Ordnungspolitik, zum Beispiel ein Tempolimit von 120 km pro Stunde auf Autobahnen. Weltweit sind nur 100 Unternehmen für 70% des industriebedingten CO2-Ausstoßes zuständig. Stellt euch das mal vor. Und Auch in Deutschland gibt es ein paar Unternehmen, die sind so richtige, fiese Klimasünder. Die kriegen aktuell Industrierabatte bei ökologischen Kriterien. Damit muss Schluss sein. Sozial gerecht der Klimakrise begegnen heißt für uns, vor allem den öffentlichen Nahverkehr besser und preiswerter zu machen. Wir wollen deswegen die Investitionen in die Bahninfrastruktur verfünffachen. Wir wollen stillgelegte Bahnstrecken allein in Brandenburg 500 Kilometer seit Anfang der 90er Jahre reaktivieren, dass es viel bessere Verbindungen gibt. Und auch den Takt im ÖPNV wollen wir verbessern. Im ländlichen Raum muss es eine Mobilitätsgarantie geben, von 6 bis 22 Uhr. Und wir wollen, dass sich das jeder leisten kann. Perspektivisch wollen wir einen kostenlosen ÖPNV. Für den Anfang kann es auch ein 365-Euro-Ticket sein fürs ganze Jahr und ein kostenloses Ticket für alle, die lernen und Sozialtarife für Bedürftige. Natürlich muss die Industrie, um klimaneutral zu werden, viel investieren. In der Braunkohle Industrie in den Regionen, da wollen wir 40 Milliarden Euro Transformationsfonds und zum Beispiel in der Autoindustrie und in anderen betroffenen Industrien, da wollen wir 20 Milliarden dafür investieren, dass diese Unternehmen klimaneutral werden, aber auch gute Arbeitsplätze erhalten werden können. Lokale Transformationsräte sollen die Zivilgesellschaft einbeziehen, damit sie ein Mitspracherecht haben, wo in ihrer Region diese Milliarden investiert werden. Aber auch bei Landwirtschaft, Wohnen und in der Digitalisierung muss sich viel tun. Im Bereich Wohnen wollen wir einen verbindlichen Klimacheck für sämtliche Gebäude bis 2025 haben. Bis 2035 wollen wir Klimaneutralität als neuen Gebäudestandard. Für Neubauten muss es auch eine Solarpflicht geben. Landwirtschaft hat einen sehr großen Anteil am CO2-Ausstoß in Deutschland. Das hat viel mit Großindustrie in der Landwirtschaft zu tun. Wir wollen sie kleiner machen und vor allem regionalisieren in Produktion und in Vertrieb. Bis 2030 wollen wir 25% Biolandbau haben und EU-Subventionen oder deutsche Agrarsubventionen soll es ausschließlich geben, wenn sie an sozialökologische Kriterien gebunden sind. Wir wollen auch einen öffentlichen Bodenfonds haben und eine Bodenpreisbremse wollen wir auch. Last but not least hat auch Digitalisierung einen sehr großen CO2-Fußabdruck. Wäre das Internet ein Land, wäre es bei Stromverbrauch auf Platz 3. Aber ein Großteil des CO2-Fußabdrucks entsteht gar nicht beim Betrieb des Internets, sondern bei der Produktion der elektronischen Geräte. Deswegen geht es darum, nicht nur weniger solcher Geräte überhaupt äh, sich ständig zuzulegen, sondern vor allem sie auch länger zu benutzen. Wir wollen längere Nutzungsdauer ermöglichen durch ein Recht auf Reparatur, aber auch durch Mindest-Update-Pflichten bei Smartphones mindestens für fünf Jahre. Für Rechenzentren wollen wir Mindesteffizienzkriterien und wir wollen, dass Abwärme aus Rechenzentren genutzt wird. Digitalisierung ist Teil des Problems, sie ist aber auch Teil der Lösung. Ohne Digitalisierung kann die Klima- und Energiewende auch nicht passieren. Das waren die aus meiner Sicht wichtigsten Aspekte zum Thema Klimakrise im Wahlprogramm der Linken. Alles das meinen wir, wenn wir sagen, wir machen das Land gerecht, auch klimagerecht. Deshalb Zwei Stimmen für die Linken.